Hallo, ich bin's wieder, euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt. Die mit dem riesigen Gartenstuhl vom Haus, das Geschäft mit der riesigen Auswahl. Und äh, ich wollte kurz nur ein paar Worte sagen zum Ampelschirmkauf. Mittelschirme habe ich im kurzen Film schon gemacht, werden auch in Zukunft immer detailreicher werden. Na, ich fange da jetzt gerade erst mal richtig an. Und beim Ampelschirm ist es so, da gibt es im Prinzip drei Bereiche. Das sind das erste Mal die Importschirme. Na, sehr preiswert, Preis-Leistung aber okay, gut. Das zweite sind dann die Markenschirme, zum Beispiel der Firma Doppler, die wir führen, oder auch Firma Knirps. Und das dritte ist eben die konfektionierten Schirme, zum Beispiel von der Firma Mai, die in Deutschland produziert werden, dann auf Maß und so weiter, mit Markisenstoffen und so weiter. Von den Grundmaßen her ist es so, dass es im Prinzip beginnt bei 2,50 quadratisch oder auch 3 Meter rund. Diese Schirmart lässt sich, da komme ich mit der Kamera jetzt nicht hin, Grundsätzlich immer komplett drehen, 360 Grad, und auch so nach hinten mit dem Griff runterkippen. Ich zeige das gleich mal an einem großen Schirm. Die größere Variante dann eben 3 Meter quadratisch oder 350 Durchmesser rund, beziehungsweise mit 8 Streben, die hat dann noch eine Zusatzfunktion. Die kann dann eben ich hoffe das was ihr hier sieht, seht, mit dem Griff den ganzen Schirm auch noch schwenken. Ja, hier steht die Decke im Weg, das geht also sehr, sehr steil. Das ist eine tolle Funktion. Hier sehen wir mit dem Fußpedal das Drehen des Schirms, 360 Grad. Und dann eben auch das hier hinten runter, was sehr, sehr schön ist, ja, diese Sache hier. Ja, also hier man eben auf verschiedenen Stellungen. Die Stoffe sind gut. Na, da gibt es so drei Stofffarben. Und dann gibt es natürlich die äh, Markenschirme, zum Beispiel der Firma Doppler. Ich drehe jetzt gerade mal die Kamera ein bisschen. Das sind dann eben die Stoffe, die Gestelle hochwertiger. Ist auch ein deutsches Produkt, gerade was Ersatzteilkeit, Ersatzteilverfügbarkeit und so weiter betrifft, ist das eben einfacher. Aber wir haben hier einfach höhere Lichtechtheit, höhere UV-Schutz, ein höherwertiges Gestell, einen höheren Preis haben wir auch, aber der ist gerechtfertigt. Und da gibt es dann Größen zum Beispiel bis 4 Meter Durchmesser. Was wir dann noch haben, sind eben Sachen der Firma May. Der steht hier im Hintergrund. Ich versuche jetzt mal, die Kameras wackeln ein bisschen. So, ich stelle es mal hier hin. Ich hoffe, es passt so. Ja, soll hier nur ein kleiner Aufriss sein. Und hier haben wir eben, sagen das Top-Produkt, wo man hier eben konfektioniert. Der Schirm wird produziert. Das dauert vielleicht eine Kleinigkeit länger. Aber du hast ein dauerhaftes Produkt mit einem Polyacryl-Markisenstoff drauf. Das ist ein gewaltiger Unterschied in der Haltbarkeit und UV-Schutz. Und aus Spindiesen gefärbt, also richtig tolle Sache und hast auch von den Funktionen alles drin, was natürlich die anderen haben, plus noch einmal Höhenverstellbarkeiten und solche Dinge, wenn man möchte. Also das ist wirklich ein richtig hoch, hochwertiges, konfektioniertes deutsches Produkt. Wir haben vieles da, das eine oder andere muss man eben bestellen, aber unser Lager ist noch voll, aber es ändert sich täglich und es wird diese Saison irgendwann ganz schnell vorbei sein. Also, ich freue mich auf dich, wenn du Fragen hast, komm vorbei, klingel durch, ich freue mich. Tschüss!